Hi, ich hatte für heute leider nichts vorbereitet, also genieß diese handgemachten TV memes Los geht's. Wenn du deinen Motorschaden deinen Freunden beschreibst. Er ist ein Apollo 13 Scheißdreck dagegen. Die Reifen beim Driften. <lacht> Niemand. Infomercials. Und im Preis mit drin ein ganzes Auto. Frauen, wenn sie mich sehen. Wenn ich anfange, über Autos zu reden. So Jungs, jetzt kann man ja anzünden, oder? Wenn du die Startnummer 7 für deinen Rennwagen kriegst. Mein Name ist Bond, Klaus Bond, und ich fahre die 007. Und, äh, wie findest du das? Scheiße! Wieso wollen sie zur Deutschen Bahn? Ich... Weil Züge cool sind. Glücklich sein bedeutet, sich von dem zu entfernen, was einen unglücklich macht. Uah, Tesla. Prof, was lachst du? Ich? Gar nichts. Mein Gehirn. Was ich sehe. Was die Autos sehen wenn du dich in jeder Autoakten-Episode über E-Autos beschwerst. Du bist jetzt fertig. Ich bin tatsächlich fertig. Danke fürs Zuschauen. Sorry, dass das Video so kurz war, aber mir ist ansonsten nichts eingefallen. Nächste Woche gibt's was Gescheiteres. Ciao!